Hallo, ich bin Tamara und in der Division Event Management geht es darum, Veranstaltungen wie zum Beispiel Public Viewings, Offline-Turniere oder unsere regelmäßigen Stammtische und Community Cups zu verwirklichen. Dazu gehört, den Raum zu organisieren oder eben auch andere Dinge zu beschaffen, wie zum Beispiel Verpflegung für Gäste oder Hardware. Aktuell überlegen wir gerade das zweite Hearthstone Fireside Gathering zu organisieren und dafür benötigen wir euch. Wenn ihr also richtig Bock habt auf Events und die selber organisieren wollt und sogar vielleicht noch Ideen für neue Events habt, dann trete der Division Event Management bei.